Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder bei Weitwinkel dabei seid. Für euch und mich ist es schon fast selbstverständlich, dass ich hier stehe und in einen grauen Kasten hineinrede. Wir Fachleute nennen ihn Kamera. Um die technischen und die geschichtlichen Aspekte des Films machen wir uns dabei aber kaum noch Gedanken. Und dabei ist das ein so spannendes Thema. Darum wird es heute bei Weitwinkel cineastisch. Also. Dieses Mal geht es bei Weitwinkel um Film und Kino. Danke. Und um zu zeigen, wie das mit dem Film damals alles anfing, müssen wir uns weit zurückbewegen, und zwar ins 19. Jahrhundert. Und das tut für euch jetzt unsere Animation, die einen Blick auf die Geschichte des Films werfen wird.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 Eines der Kinos der Stadt ist das Cinema und Kobelkiste an der Warendorfer Straße. Dieses Kino gibt es in unterschiedlichen Formen bereits seit 50 Jahren und somit bildet es eine der wenigen Konstanten der Münsteraner Kinolandschaft, die spätestens seit dem Bau des Multiplex am Hafen durcheinandergebracht wurde. Wir sprachen mit Jens Schneiderheinze, einem der Geschäftsführer des Cinema, der uns mehr erzählte über sein besonderes Kino.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 ich wünsche dir und euch äh, hier mhm. weiterhin alles Gute Danke, für das Cinema ja, ja. und äh, ja, freue mich auch selber hier auf äh, weitere mhm. Kinobesuche. Ja, schön. Danke dir. Jetzt ging es schon um die Geschichte des Films als solches und was er für Münster bedeutet. Was uns jetzt noch interessiert hat, ist die Frage, ob es auch Filme gibt, die in Münster spielen, denn klar. Wir sind sowohl Wilsberg als auch Tatortstadt. Aber wie ist es mit Kinofilmen? Bei unserer Recherche sind wir auf einen Film aus dem Jahr 1966 gestoßen. Diesen Film habe ich mir zusammen mit Pauline aus unserer Redaktion einmal angesehen. Und was wir davon hielten, seht ihr jetzt in unserer Review.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 Also nicht gerade der hier, ja, gerade den, aber, aber die anderen. Und das trifft diesen Film eigentlich ziemlich gut. Das war's erstmal von Weitwinkel. Wir gehen jetzt in eine kleine Sommerpause. So lange könnt ihr doch mal auf unserem YouTube-Kanal vorbeischauen, da veröffentlichen wir alle Beiträge nochmal einzeln. Bis dahin, macht's gut und wartet nicht auf eine Post-Credit-Scene.